Hallo meine Pokefreunde, freunde Poké Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Blau! Wir sind hier stehen geblieben im Lavandieturm und es geht sofort los mit den Kämpfen! Ich verfluche dich! Boah, <lacht> ich ja richtig Gänse, oder? Ja, es kam schon ein bisschen länger, keine Folge mehr, tut mir leid, ich hatte ein bisschen zu tun und so. Aber ja, jetzt kommen wieder Folgen und yay! <lacht> Nebulak, okay. Ich habe vergessen, dass Nebulak in dem Spiel so scheiße aussieht. Oh, so Sonderport, ne? Ähm. Ist das so klug? Nee, ist es nicht, glaube ich. oder? GeoWo vielleicht. GeoWur wäre eventuell schlauer, aber sonst. wüsste ne? ich jetzt nicht. Ich habe mich richtig gefreut, dieses Video Spiel spielen zu können, weil es, es macht einfach richtig Spaß. Und ich freue mich auch voll, wenn wir ähm, die zweite Gen auch spielen können, wenn wir das Video durch haben. Aber dazu erst, näher. Ähm, in nächsten Let's Play. Und ich hab vergessen, was da wurde. Äh, ja. Toll. <lacht> ähm, ja. Ähm, das, das war ganz weird, schwierig, ich weiß. Ich komm, mach doch! Dankeschön. Ich hab ja schon was, was will der denn, Das kämpft er nicht? Aber ja, ähm. Hatte sie noch ein Pokémon? Sie hat noch ein Pokémon, ne? Oh, 31, nice. Hat sie eine Attacke? Ne, okay. Ähm, Nebolak nochmal. Ja, die haben eh alle nur Nebolacks, also. Von daher, ja. Ich glaube, wir sind auch schon ungefähr die Hälfte spielt Spiels oder weiter. Ich ungefähr so halt. Aber ja. Das, darüber wollen wir nicht reden, sondern. Wir wieder spielen und Ach komm, als ob du jetzt die ganze Zeit verwirrt, Ich verwirrt. Ich schlag mich selbst. Das wird bestimmt regeln. Schlau. Komm. Dankeschön. Dankeschön. Endlich down. Okay system was ist passiert? Wo wohnen wurden die alle überhaupt diagnostiziert oder wieso da die hey, was ist passiert? Ein Elixier gefunden, okay. Gegen die müssen wir noch kämpfen. So oben sonst noch was, weil ich spricht einfach mal an. Lass mich in Ruhe, okay. Ich hoffe, das Bild ist äh, richtig, weil bei mir ist es gerade lang gezogen und ich. Ich es dann im Video aber dann klein ziehen, damit es mit dem Layer passt. Layout passt. Ähm, außerdem mag ich das Layout nicht mehr so wirklich, weil das ist nicht originale, Gameboy-Größe. Das habe ich gar nicht bedacht und auch gar nicht gemerkt. Das wird auf jeden Fall, ähm, also nicht dieses Let's Play, wird nicht mehr gebessert Ich lasse es einfach so. Aber ja, ich sollte mal eben das Pokémon wechseln, wäre ganz schlau. Das Grote kommt. Das kann ja mal was machen. Äh, es kannst du mal hier Akna, am besten. Ja, die können ja eigentlich alle nichts. Wir sind auch eigentlich viel zu stark, glaube ich. Außer dass sie jetzt hier sowas wie Verwirrung so machen können. Aber ansonsten sind sie ja eigentlich viel zu schwach und wir sind viel zu stark, weil ich glaub, das, das Training im ähm, in der Dings Arena, wo wir den äh, bekommen haben. Das war glaube ich ein bisschen zu früh. Da kommst du nach? Nein, auch äh, nicht. Oh, ein Nebula. Wollen wir es fangen? <lacht> Warum nicht, ne? Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Ob ich schon mal gesagt habe, aber ähm ich wechsle mal ganz kurz zur Seite. Äh, wenn man die kommt nicht habe hat und man ist hier, dann sieht man da nur einen Geist. Und wenn man dann. Ähm, Pokédex einfach irgendeinen Eintrag geht, dann kann man sehen, welches Pokémon das war. Aber es bringt ja als Rauschen nichts, weil du brauchst immer noch das sif ähm, Ich will mal versuchen, äh, Pokéball. Oh, wir haben nur einen? Wait. Superbälle haben wir 60. Okay, komm, machen wir Superball. Ich meine, warum nicht? Komm, wir mal fangen, ne? Ja, warum nicht? Wir nehmen da wohl neuer Eintrag. Okay, können wir mal vorlesen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Nebel, Nebelwerk, ich kann reden, Gas. Dieses nahezu unsichtbare Pokémon hüllt den Gegner unbemerkt ein und versetzt ihn in Tiefschlaf. Boah, krasser Boy. Ah, ich dachte, werden Trainer, okay. Was soll denn eine, so ein Okay. Ja, wegdrücken, brauchen wir nicht. Ich will nicht. Ich muss unbedingt teilen, warte. Wartet mal. Ähm... So, geht's weiter. Ein Geist! Nein! Okay. Also, ich, ich bin kein Geist. Falls, falls du mich meinst. Nebulak. Aber oh, ich hatte jetzt einen Apollo oder so. Wäre ganz cool. Ich glaube, irgendeiner hat sogar einen Apollo und in den oberen Etagen gibt es sogar Alpolle oder sogar hier gibt es schon mal Polen zu fangen ich weiß nicht aber da kommt eher selten aber nicht so selten falls, falls man versteht wie ich das meine äh... Geo am besten ich, ich, ich hab echt vergessen was ich eigentlich sagen wollte ich glaube, ich hatte ein Thema oder so aber ja, komme ich gerade nicht drauf, also... <lacht> Aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass... New Block hier... Also, jedes New Block hat irgendwie die gleichen also... <lacht> das ist irgendwie komisch. Ehrlich. Aber irgendwie ist... Kann das sein, dass wenn wir die Nebenlocks gesehen, dass sie irgendwie befreit werden, die Exorcisten? Wenn die dann befreit oder so? Ach Mann, ich hab keinen Bock! Geh weg! Niemand mag dich. Tschüss. Ich hab keinen Bock zu leveln. Das kann okay, ich auch bei den Trainern machen. Was haben wir hier? Aufwecker. Okay, warum nicht? Und dann haben wir noch was. Wenn ich nerven würde. Was ist aber. Du, man, nervt mich. Ich gehe du nervst nur. Tschüss. <lacht> Dein Ernst? <lacht> Ey, das ist, doch, das ist doch hier mit Schrub. Ich finde die meisten sind schon abgeschaltet, einfach weil ich zu langweilig bin oder so ein Scheiß. <lacht> ja, tut mir leid, was tut mein Bestes? Was haben wir hier Ein KP Plus? Haben wir, haben wir nicht einen Schutz? Ich will jetzt gucken, ob wir Schutz haben. <lacht> <lacht> ähm... Sieht nicht so aus, ne. Flick. Warte, gegen die haben wir schon gekämpft. Wo geht's denn da weiter? Ach da! Habe ich gesehen. Okay, ich dachte, Pokémon. Okay. Ist hier dieses eine Feld... Ja, hier sind wir. Hier ist das Feld, das Heilungsfeld. Die Heilzone. Die, die, die sehen wir gleich. Das ist cool. Oder nicht cool, wie kommen mal. Ähm, ich versuche heute äh, den Lavagna-Turm ähm, durchzumachen. Es gibt auch so eine kleine... Äh, Story gleich. Ähm, muss ich schon sagen? So einen kleinen Glitch. Den mache ich aber nicht, aber ich wollte ihn euch erzählen, weil das könnte ich das Spiel kaputt machen. Oder? Ich noch zu. Äh, ja, verpiss dich. Ja, danke. Hä? Also entweder das bin ich oder irgendwie... Ich drücke die Taste, bewegt sich nicht und es Pokémon. Also ich, ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwas um, um, kann ja nicht stimmen. Hallo. wir kämpfen. Es gibt kein... Jetzt kommen. Ähm. Doch, aber vollständig nicht. Mir einfach schlicht. Ja, ein Nebulak. Hey, wer hätte es gedacht? Ein Nebulak. Kann das sein? Ein echtes Nebel? Okay, nein, das ist... Nein. <lacht> wer, wer, wer hat die Einspielungen erkannt? Schläger! Ich bin nicht so lecker, Schläger! Gab sich sogar mal einen Laden, der hieß Schläger? Aber den gibt's es auf jeden Fall nicht mehr, aber ich glaube, ich komme mir so, so erinnern. Ich weiß nicht, wie ich so jetzt drauf komme, aber ja. Momos <lacht> muss ich ja erzählen. Welch ein Albtraum! Tut mir leid, da war gerade ein kleiner Cut. Ähm, wir haben hier noch zwei oder so. kommen wir es aber also kämpfen? Ich habe keinen Bock auf Trainer, kämpfen. also nicht auf, auf, auf wilde Pokémon Gebe so meine ich das. Gib mir deine Seele Doch, warum soll ich dir meine Seele geben? Ey, die brauche ich selber. Das ist voll gemein. Oh, ein Apollo. Und da sehen wir das erste Mal. Das sieht richtig irgendwie, irgendwie anders, aber cool aus, muss ich sagen. Ja, ja, so kann man es gut festhalten, finde ich versuche also ein bisschen leiser und dafür näher an mein Mikrofon ge zu gehen. Also leise zu reden und näher am Mikrofon. Ich meine, warum nicht? Muss ich so rumschreien von der Stimme schon? <lacht> Checke aber. Ja, ja, genau. Okay, ich tut mir leid, ich, ich bin gerade irgendwo. Ich frage nicht. Ich weiß, es gibt eh nur, wenn überhaupt, eine Person oder so, die das ganze Display ganz durchguckt. <lacht> ich ich, ich habe trotzdem Spaß dran, okay? So mich ja trotzdem, Leute, der, warum machst du jetzt doch eigentlich Displays? Wenn du doch einfach nur die, die Themen, wie du alles machen kannst, weil die sind doch eh viel besser geschnitten und viel besser eigentlich allgemein. Ja, ja da habe ich keinen Spaß haben oder so? Ich, ma, ich mag jetzt Plays und ich guck auch manchmal gerne welche. Gucken wir auf was. Und, ähm, ja. Kann das kämpfen. Komm her, mein Junge. Ich habe diese Stelle mit weißer Magie versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Okay. Du hast einen geschützten Bereich Bre betreten. Mike's Pokémon wurden geheilt. Oh krass, geil. Die Sache ist, es gibt hier eine ähm, Geschichte und zwar, wenn man hier ohne Pokémon durchkommt, so Glitches halt oder halt nicht Glitches sondern Hacks. Dann kommt hier irgendwie die Nachricht von, von ähm, Schwester Joy, also die ähm, Pokémon Center und viele sagen halt, die ist hier irgendwie gestorben oder so. Das ist so eine Theorie. Keine Ahnung. But it's just a theory. A game theory. Zombies. kommst du denn jetzt auf Zombies, ey? Wie nicht? Okay. Ein Nebulark, yay. wir noch nicht genug gesehen, ne? Ich merke das jetzt schon Eins, äh... Ja, aber die anderen brauchen wir eigentlich noch, oder? Aber wer braucht denn noch? Auf jeden Fall. Kigli ist ja nicht im Team. Nur wir haben die vier nur im Team, ne? Ja, ich brauche mehr Teammitglieder. Kommt das ins nächste? Den nächsten, ne? Vielleicht auch in den nächsten Folgen oder so. Vielleicht in 10 Folgen oder so. Ja, ähm, weitergehend. Gitsch, ähm, am besten. Ich werde mal gucken, ob ich fürs nächste Mal ein Thema auspacken kann. Ich werde eh direkt danach aufnehmen, nochmal. Ja, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch ein Thema oder so auspacken kann. Wie ist die Nintendo Nein, okay. Welche Smash-Charaktere Nein, okay. So ist schon nicht, weil das ist overused. Obwohl, ein Video sagen so, stattdessen. Nee, nee. Gut, ich glaube, wir sind aber auch schon bald wirklich durch hier ja, mit dem Was? Ja, mit dem. Ähm. Das war komisch irgendwie eingebettet. Aber ja, ähm, mit dem Turm halt. Ich. ich kann auch nicht los, das fragt nicht. Ähm, dies letzte, glaube ich. Hier, diese Etage. Also, hallo. Uh. Uh. Komm, Alpolo, bitte. Bitte. Ja, hey, cool. Was ist für ein Geräusch, was der da macht? Das ist doch ja richtig, richtig, richtig cool. <lacht> ja, auf Fall. Volltreffer Hä, hey, wow, Volltreffer macht nur viel Schaden oder so. Das hat sie, das, das, das hat sie ja Also ich entschuldige mich, falls hier irgendwas in der Folge Falsch liegen soll. vielleicht Audio oder... ...das Bild allgemein. Ich habe halt neu eingestellt alles. Deshalb kann das schon gut sein. Level 32, yay! Aber immerhin kann ich nicht spielen. Weil viele Spiele kann ich momentan nicht spielen, weil irgendwas mit meinem PC momentan kaputt ist. Und dann es einfach ab, einfach äh, Blackstream und dann boom. War es das. Oh, es gibt noch eine Etage. Wie lange geht das denn hier? Das Ist doch richtig lang irgendwie der Turm. Also nicht, dass ich mich das jetzt wundert, aber. Ich dachte, das wäre irgendwie die volle Detail oder so. Vielleicht ist das auch. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, lass mal gucken. Okay, okay. Ja, ich, ich dachte schon. Ich brauche Blut. Boah ey. Das ist ein Kinderspiel. <lacht> Zombies, ich brauche Blut. Mir gehört deine Seele. <lacht> nee, nee. Eigentlich passt das ja schon, oder? Ich verstehe allgemein diese, diese Ratings nicht. Wo ich sage, ja, okay. Jetzt wir jetzt mal Smash Bros. Das ist jetzt 12. Einfach weil die dich brutal schlagen. Aber die anderen Spiele, ach, Die können wir gerne ab 6 lassen oder sowas. Ja, also, ich verstehe echt nicht, wie das Rating ist. Ich meine, Blut ist klar, Blut, dann ist es nicht für. Das ist auf jeden Fall höher als ab 12 oder so. Aber. So andere Spiele, da verstehe ich einfach nur. Wieso ist es denn jetzt in dem Alter? Zum Beispiel Zelda Breath of the Wild kann ich auch nicht so wirklich ganz nachvollziehen. Äh, weil... Wie soll ich sagen? Das ist ab 12. Aber... Es ist auch irgendwie Smash, also ein bisschen mit Kämpfen, ja, wow. Wel Welches Spiel hat man heutzutage nicht mit Kämpfen zu tun, oder? Außer die wenigen, die das nicht tun, was jetzt nicht irgendwie schlecht anhören sollte oder so. Ich meine halt nur, das sollte sagen, viele Spiele halt mit Gewalt und so zu tun haben. Du kannst nicht sagen, ja die, die alle Spiele, das ist ab 12, das gibt die Kinder eh nicht, die kaufen trotzdem. Selbst dieses ab 18 oder so, die, die, die darüber reden, die Eltern irgendwie mit irgendwelchen Videos auf YouTube, die, die sagen, hey, das spielst du halt die Vollkuh, könnt ihr die, die hat ja noch spielen lassen so. Äh, die Kinder auch spielen lassen, so meine ich. Ja. Ich war auch letztens, also nicht letztens, aber ich war mal ähm, im Laden, wollten mir halt Overwatch holen. Ich war halt, ich bin halt, äh, 14, jetzt immer noch, ja, wow, war immer noch, als ich 14 war, so, äh, jetzt. Und sie meinte halt, ja, ne, guck doch da, bist du, bist du 16, ich, äh, so, ähm, nein ich bin 14. Und ich ja, du darfst das Spiel nicht kaufen, so. Ich stell mir, ach komm, das ist dieser, dieser fucking geiler Unterschied. Aber, ich, ich dachte halt, <lacht> ich weiß nicht, ich, ich wollte irgendwie, das. Klären, aber ich glaube, ich bin zu blöd, um das zu machen. Aber ah man, es geht doch endlich! Es <lacht> geht ja nicht weiter! Man! Ich habe irgendwo manchen setzen oder manchen Themen einfach aufgehört zu reden. Und das nervt mich jetzt vielleicht. Okay, wahrscheinlich nicht. Ja! Komm, scheiß Nachtnebel, es juckt niemanden. Komm, lass mich hier, ähm, Blubstrahl machen und dann geht er down, da geht er down. schon. Wie viele Punkte die noch? Zwei, oder? O oder ja, Nebulag und dann wahrscheinlich noch ein Alpolo, denke ich mal. Ich werde jetzt Grota das machen, weil ich jetzt keinen Bock habe. Hm, ich würde gerne vorspulen, aber dann werde ja, die Aufnahme Arsch, weil das. <lacht> weil nicht, vielleicht nicht gesungen für PC. Aber ich kann froh sein, dass ich wenigstens einen habe, und mit ich ihn aufnehmen kann und alles. Ich habe übrigens einen Kanal, da mache ich auch mehr oder weniger aktiv Videos. Der heißt ähm Freak Mike, der ist auch ähm, nicht in die unter diesem Video verlinkt, aber äh, auf meinem Kanal verlinkt. Vielleicht leg ich ihn sogar unter meinem Video. Äh, soll ich? Äh. äh. Jo, why not? Mach ich mal. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, ob ich es vergesse oder ob ich so voll bin. Du, du, du, du, du. Endlich! Yay! Wir können weitergehen! <lacht> Obwohl die Folge glaub ich, schon gleich zu Ende, ist, aber yay! Wo bin ich? Das ist toll, ey. Oh, oh das ist doch das ist doch toll das brauchen wir denn mal nicht ich würde sagen den den pokéball den wir hier oben haben den braucht eigentlich niemals das ist ein fucking pokéball Nö, dann kann jetzt kann gehen so. jetzt ist es werden irgendwie so irgendwas was wir nicht brauchen Scheiße X-Treffer, Alter. Wer benutzt eigentlich diese X-Items? Äh, die benutzt irgendwie niemand. Also ich, ich kenne niemanden, den die benutzt. Buhuhu. Ja, die, die muten mich schon aus, weil das... Ich <lacht> gibt da jetzt Pokémon. Okay, der Pokémon ist nicht selten, aber ich benutze es einfach nicht. Ich könnte es verkaufen gehen oder so, wow. <lacht> Ach, fuck! Ich hätte Paralysierung heilen können. Als ob ich jetzt runtergehe und um zum um zum Feld zu gehen, nee, nehmt ihr ja meine eigenen Alte, Items, weil ich sehe eh nur fünfmal so ein nebolox, das verschwendet nur Zeit in der Aufnahme. Komm, besieg ihn jetzt bitte. Bitte. Bitte. Bitte. Weg aus Nat. Dein Ernst? Did that just really happen? Warte, haben wir, haben wir Beleber, Belieber, Beleber, beleber please, please, please! Ich muss gleich noch mal runtergehen. Ah, tut mir leid, Leute. Dann äh, gehe ich ja gleich nach, mache ich mir gleich einen Cut und dann muss ich noch mal hier die Tray runter. Yay! Sowas ist doch geil, finde ich nicht. Komm, besieg doch hoch, mach! Ja, wo, war die, wo war jetzt die Schwierigkeit? Genau, nirgendwo. Du, ja, ich nicht aus. So, da bin ich wieder. Ich eben die Pokémon geheilt und ja, wir sind weiter. Folge Folge seht gleich zu Ende und wir werden den Turm glaube ich nicht schaffen. Außer, dass die letzte tage dann könnte ich vielleicht die Folge ein bisschen überziehen. Buh. Ansonsten werden wir in der nächsten Folge erst das Ende sehen, aber ist dann gar ich nicht so schlimm, oder? Okay, sorry. Ähm. Machen wir die ganze Zeit Geo, warum nicht? Ah, mir sonst sonst nichts späßere ne? zu tun, Jo. Okay. Übrigens falls ich wundert, ich nehme jetzt auch mit OBS auf. Ich weiß, du ich bestimmt schon gesagt habe, bestimmt, bestimmt, aber ich sage es trotzdem mal. Und, ähm... Die Sache ist, äh, ist... Okay, nee, das erzähle in einem anderen Video. Aber, ja, irgendwas hat mich verlassen. Oh, okay, ja, vielleicht der Geist, der sich besetzt hat. Oh! Ich musste aber durch! Schon <lacht> wieder das, das gleiche Problem, ey. hilf mir. Komm, Müll. Bisschen Enttäuschung, verpiss dich. Ich will dich will nicht mehr sehen. Tu gleich für die ausdruck. Ähm. Sonderbomben. Okay, das hat sich sogar gelohnt. Wollen wir es mal geben? Nicht jetzt. Machen wir auch mal andermal. Ich glaube, wir sind uns sogar in der letzten Etage. Na, dann überziehen wir mal die Bomben. Dankeschön. <lacht> <lacht> Ähm, um, ja, das, das regt mich am meisten auch. bei so. Ich weiß nicht, ob das nur ein erstes pokémon ist oder ein Spiel auch, aber auf jeden Fall nervt das halt. Das war, du gehst zwei Schritte und dann BOOM, neues Pokémon. Das nervt. Vor allem, wenn man kein, nur keinen Bock hat zu kämpfen. Ja, wir sind hier am Ende. Okay, ich werde jetzt nicht aufhören. Doch, muss ich eigentlich, ne? Uuh, soll ich jetzt einen Cliffhanger machen? Nee. Verschwindet, Eindringlinge. So, und hier sehen wir jetzt den Geist. Geist taucht auf. Das scope äh, hat den Geist identifiziert. Und wisst ihr noch? Das Tragosso, was keine Eltern mehr hatte. Das ist Knogger, Die Mutter, glaube ich. Und wir kämpfen jetzt gegen die Mutter. Gegen den Geist von der Mutter. Und hier gibt es einen äh, Glitch. Und zwar, wenn wir und ich hab, und man die Silphscope nicht haben, und wir es geschafft, bis hier oben hinzukommen, und gegen die kämpfen und sagt der Hau ab, verschwinde von hier und irgendwie sowas. Ähm, einfach die Pippi-Puppe benutzen, weil mit Pippi-Puppe kann man ja den Kampf fliehen und dann gibt das Spiel halt so rum. Und ja, das ist halt so ein richtig schlechter bug den ich Hätte ich dann nur eigentlich locker wegmachen können, aber ja. Ähm, das äh, dumm wenn ich mit dem kämpfen würde, also, äh, Satz, lass mal kämpfen hier. Ja? Ich einfach jetzt keinen Bock, so ein zu machen. Ich meine, die Folge. Hier können wir noch ein bisschen was voll vollfühlen nur. Die ist auch. Ja, egal. Ich habe aber zu viel wieder mal. Danke die Und das war's! Wir können uns sowieso nicht fangen, glaube ich. Müsste ich jetzt nicht. Ich hab's nicht ausprobiert, aber ich glaube es nicht. Level 32 Satze! Yay, verdient! Der Geist war die ratlose Seele der Mutter eines Tragosso. Ja! Ihre Seele hat Frieden gefunden! Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Yay! Und jetzt sind wir ganz oben. Oberste Etage. Und es geil. Oh. Es gibt auch äh, Theorien, dass es das hier. Und Feuer. In, in, ja, genau, Feuergrün, genau. In, in Blattgrün kann man hier irgendwie mit dem Grabschild reden und dann äh, kommt der Buried Alive oder sowas. es ist voll schwach. ist auf gar keinen Fall real. Nein, ist es ist nicht. Ist alles nur fake, auch wenn es guter Fake ist, ohne möglich zu sein, aber ne, ist es nicht. Was willst du? Warum bist du hier? So, jetzt kämpfen wir erstmal gegen drei, vier Rocket -Rübel und dann war es das schon. Ach gut, wir ja, haben viele Pokémon, äh, aber die schaffen wir noch eine Folge. Möchte ich gerne mal ähm, schlitzer und dann war es das mit dir. So. Vortraffer sogar oder vielleicht nur wegen Vortritt. egal wir haben ihn genau. Äh, noch ein Zubart, ja, machen wir das gleiche nochmal. Ja, die Rocket ist einfach eine Null. Ich weiß sogar nicht, ich weiß nicht genau, wer schlimmer ist. Wie die Rocket oder <lacht> sogar nochmal die Vortrag, geil. Ähm oder die Die nur sind da. <lacht> ich kann, kann man das nicht merken. Oh Goldball, Alter. <lacht> ich weiß nicht, ob ich schon mal den Sprint gesehen habe, aber ich glaube. Wir können uns alle einig sein, dass Skullbart in dem, dem, dem Sprite drunk aussieht oder so richtiger Pedo. So. Ja, Komm noch Also so ein würde ich, also so ein Goldbart würde ich nicht gerne begegnen, ehrlich gesagt. Dass das ein das Team Rocket Mitglied das hat, das, das ist eigentlich normal. <lacht> Yay, yeah, noch ein voller Treffer. Das nächste Also ich cramp mich nicht ne. Schwein kann ein bisschen normaler, eher weniger bei sowas auf ja hoffe ich mal das werde ich dir nie verzeihen Oh, geweinen weg und schluchzt und weint so gehen dann zwei noch und dann haben wir äh, mr fuji glaube ich gerettet genau so war das der hat nämlich auf das aufgepasst das war so ein alter K da ist also so ein alter knacker der behauptet hat wir würden pokémon quälen willst du meine meinung hören äh, deine Meinung ist nicht wichtig, weil das stimmt, halt, auch ihr ich das, das ist die Mocket. Ich meine, wenn du es nicht wusstest, dann würde ich lieber die Mocket lieben, ne? Oh ja, ähm. Ich weiß nicht. Wollen wir lassen? Lassen wir mal. Übrigens kann man das Spiel aber ich weiß nicht, wie ich gesagt habe, aber trotzdem. Aber man kann das Spiel auch mit einer einzigen Pokémon durchspielen. Zumindest mit... Also, ich habe das Spiel auf jeden Fall schon, schon mal geschafft, mit einem Totok durchzuspielen. Ob das mit Glomanda ist, das ist bezweiflich, hey, hey. Oder mit, ähm... sagen das weiß ich auch nicht. Kann sein, dass das möglich ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber auf jeden Fall habe ich es geschafft mit Totok und ja auch ein paar anderen es durchzuspielen. Aber ich habe auch einfach einen Totok auf Level 60 oder so gehabt. War in der Liga und hab die einfach easy gerockt. Bitte lass mich in Ruhe! Du wolltest doch! Pokémon sind nur zum Geld verdienen zu gut! Ich hasse Pokémon, halte dich heraus! Aus unseren Angelegenheiten, ich geh zu Mama! Das ist mein Geschäft, du Oh! Soll ich das jetzt auf den Letzten? Da oben, ich meine da oben links, da soll nämlich ein Remake ein Grab sein. Und da kann man dann halt sprechen und dann irgendwie so... Buried alive ist es... halt so lebendig begraben auf Deutsch, das ist eh nur Schwachsinn. Die Folge ist wirklich lang. Ähm, du wirst niemanden retten. Keiner, kleiner, keiner, kleiner. Ja. <lacht> ja ich mache die Folge dafür länger. Die nächste Folge wird dann dafür ein bisschen kürzer. Ja, das das wäre fair, oder das wäre fair. Und für Leute, die das bisher geguckt haben, die sind cool. Die können da schreiben. äh, Lol. Das das das wäre wär cool. Ich dachte, der Kampf wird lang, weil er viel Pokémon hat, aber Sowas mach ich aber Schlitzer und dann ist Instant Dead. Kann nichts Weiß ich wieso Volltreffer steht auch. weiß nicht, ob das jetzt nur random ist oder nicht Oh, Radikal, hm. Radikal wird wahrscheinlich zwei Hits äh, tanken. Nee? Oh, wegen Volltreffer vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wieso ich ganze so ganze tot so toll Das ist komisch. Wahrscheinlich komisch. Ja, easy. Kann man nur eine Minute oder so gedauert? Also, da kann nichts. Leg dich nicht mit dem Team Rocket an. Das mache ich bereits. Du wirst nicht ungestraft davon kommen. Äh, wieso gestrahlt? Ich habe hab gemacht. Und da haben wir Mr. Fuji. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank. Aber ich bin freiwillig hier. What? What? Ich komme her, um die Seele von Dragostos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knogger sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße dieses Turms. Oh, ich wurde einfach gewartet. Äh, bist du süß? Ähm, wo ist er denn? Also, Mike, du kannst deine Pokédex nicht vollenden. Wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst, dieses wird dir bei meinem, bei deinem Abenteuer helfen. Du hast keinen Platz für weitere Items zu lappen. Geh erstmal Items holen, Äh, Scha Platz holen. Ja, genau. Ähm, ja, das ist geil. Okay, ich habe jetzt das scope abgelegt, weil das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Oh ah, mein, du kannst nicht vollständigen. Gib mir einfach das Item, bitte. Eine Pokeflöte. Ja, yeah, ich weiß auch schon, wo wir weiter können. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflikte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Aber ich habe mich getäuscht übrigens. Wir kriegen das... Ähm Nächste Teammitglied auf jeden Fall, ähm, demnächst schon. Es geht auf jeden Fall weiter, wenn wir hier unten weitergehen. Ja, auf dieser Route. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertungen da. Könnt gerne mich abonnieren und die Glocke anschalten, damit ihr nichts mehr verfasst. Oben könnt ihr auf meinen Kanal kommen, da könnt ihr gerne abonnieren. Links rechts gibt es Videos und Playlisten. Haut rein und ciao!